Ja, hallo zusammen zu dieser kleinen Videoserie zum Wemos D1 Mini. Ähm, zuerst eine kurze Einführung. Was ist das Wemos D1 Mini überhaupt? Und ja, das Wemos D1 Mini ist ein Microcontroller. Das heißt, es hat einen Chip mit Prozessor, Speicher und Input- und Output-Kanälen und das sieht man hier schematisch gezeichnet, das ist, der Chip ist eigentlich ein ISP8266 und der hat eben auch äh, WiFi-Fähigkeit, das ist hier diese Antenne und dann gibt es hier diese Input- und Output-Pins, wo man halt irgendwie Stromversorgung anschließen kann oder auch äh, irgendwelche Sensoren verbinden. Und das sieht dann in echt äh, sieht das dann so aus. Das ist dieser Chip. Da oben ist die Antenne. Und äh, ja, hier hat es noch einen Micro-USB-Anschluss, damit man es äh, mit dem Computer verbinden kann. Oder halt auch per WLAN. Und das gibt es natürlich auch in anderen Formen, da ist halt der ESP8266-Chip dann einfach auf einer anderen Platine, aber das ist eigentlich dasselbe. Dieser ESP8266 ist ein sehr populärer Chip, der ist knapp vor sechs Jahren auf den Markt gekommen, und der ist sehr günstig, ist wi fi fähig und man kann halt sehr viel mit dem auch machen, ziemlich schnell und einfach und der größte Vorteil, er ist sehr günstig, also es kostet knapp 2 bis 3 Franken oder 2 Euro, je nachdem. Und ja, wir werden diesen Chip verwenden und mit MicroPython programmieren. Wieso MicroPython? Ja, MicroPython ist eine Implementierung von Python, eben für diesen Microcontroller und diese Programmiersprache ist sehr beliebt, weil sie sehr einfach zu lernen ist und man eigentlich auch sehr schnell Dinge programmieren kann, die dann auch ja, Spaß machen. Und äh, MicroPython wurde entwickelt von Damien George. Und das war zuerst ein Kickstarter-Projekt äh, von 2013. Und ja, vielleicht als kleiner Ausblick noch. Ähm, wir werden dann äh, diesen Chip verwenden. Und dann kann man eben auch irgendwelche Knöpfe anschließen oder LED ja, sorry, oder auch Displays, das ist so ein OLED-Display, und da kann man den mit dem Chip verbinden und programmieren, und dazu ja, gibt es so kleine Kabel. Ja, und das war es eigentlich schon für die Einführung.